Hast du dich vergriffen an der Praktikantin als Politiker Nein, jetzt, ganz ehrlich? So, ich ja. kann <lacht> <machen für dich. lacht> Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Heute erstmal nach dem besten Döner aus Buxtehude mit Marc und Marcel. Bin sehr gespannt, was die beiden so zu dem Dönerladen sagen werden. Wir gehen zum ältesten, dem ersten Dönerladen in ganz Buxtehude. Dieses Video hat viel Tiefgang, wir befinden uns schon am Ende des Videos. Das kann ich euch sagen. Lasst mir gerne euer Kommentar da. Bitte, bitte, bitte für den nächsten Döner, den ich auch außerhalb von Buxtehude teste. Ihr wisst, ich fahre überall hin. Jetzt werde ich euch erstmal die Jungs vorstellen aus dem Dönerladen mit einem kleinen Video beginnt bei Sultan Döner. Übrigens der erste Döner in ganz Buxtehude. Mit von der Partie natürlich Sultan. Höchstpersönlich. Eine alte Legende besagt, dass niemand das Dönerfleisch so schneidet wie er. Naja, außer der Gerät vielleicht. Aber der ist heute nicht dabei. Dafür dabei sein Bruder Shimos. Er hat den Laden vor 16 Jahren eröffnet und eine Erfolgsgeschichte ins Rollen gebracht. Doch all das wäre nicht möglich gewesen ohne den schlauen Kopf hinter der Bande. Singern, lass die Jagd beginnen nach dem besten Döner aus Buxtehude bei Sultan Döner. So Leute, wir sind hier am Start jetzt beim Sultan MS. Moin Marc, grüß dich. Oh, wie geht's? So, gut. Und dir auch? Ja, wir sehen uns häufiger in letzter Zeit, ne? In letzter Zeit das Schicksal. Ich ja, das bin Fan von Schicksal. Ja. ja. Heute machen wir Döner-Test. Genau. Wir sind heute hier in Buxtehude bei Sultan Döner. Sultan. Ich habe Döner-Teller mit Kalb bestellt. Ach, das Döner-Teller? Äh, Nein, das geht nicht. Ich musste, ich ich muss nur noch einen extra Döner okay, bestellen. ich sag dir mal ganz kurz zum Laden: Das okay. ist der erste Dönerladen Buxude. Das muss ich dazu sagen. Wie lange gibt es Ähm, Zehn Jahre. Yes. Wie lange gab es den Laden hier schon? 20 Jahre. Jetzt. Okay, wir machen noch mal einen kleinen Jahre. Cut rein. Nee, nee, nee, nee, nee, 20 Jahre. <lacht> <Aktiv>. <lacht> ja, okay. Zwei, sagen wir mal 20 Jahre. Irgendwann haben wir den übernommen. So, und seitdem Legende. Okay. Die scharfe Soße, sag ich dir, mag. die musst du probieren. Da möchte ich ein persönliches Urteil von dir haben. Und dann schauen wir mal. Ich bestelle jetzt erstmal einen normalen Döner. Mach's und dann richtig, gucken ja. wir. Du bewertest mir auch den Döner gleich. Und was würdest du sagen? Eins bis zehn, okay. ja. ist Sei das ehrlich. Beste. Sei ehrlich. Bruder, wenn du nicht so eine komische Vorwort hättest, ich würde ihm nur eine fünf geben. Das sagt der mit einem Geierschnabel. Jeder, der ihn kennt, sagt Geierschnabel. Sie, ganz ehrlich. Ich hatte nicht den Spitznamen Geierschnabel, sondern Rüssel. Was ist daran besser? Ja. Ja, bei dir der halber Rüssel. Marilyn Monroe mit einem kleinen Schönheitsfleck. So nennen die Frauen ihn bei mir. <lacht> <lacht> ja, ist so. Naja, aber wir wollen mal zum Kern der Sache zurück. Marc, ältester Döner, ein erster Döner, in Inbuckstügel, mindestens 20, Jahre hat mir gesagt, scharfe Soße, dein Fazit, ich gehe jetzt erstmal Döner bestellen. Okay. Okay, Leute, ich habe hier den einzigartigen Easy. Ismet. Was geht bei dir? Alles gut? Alles gut, ja. Du kennst ja mein Format, ne? Ich suche ja. den besten ja. Döner Deutschlands. Heute speziell den besten Döner Buxude, den King von Buxude. Das wollen wir gerne. Erstmal Real Talk. Ja. W würdest du sagen, ihr seid in Buxude die besten und wenn ja, warum? Das Geschmack ist Geschmackssache. Ja. Ich würde sagen, wenn 20 ah. Jahre das ja. sich so gut hält, wie es ja du auch an den Gästen, ja. dann muss das schon was bedeuten. Sympathische Antwort. So, ich würde dann machen wir mal einen Döner mit der legendären, scharfen Soße für mich bitte, weil, man muss ja dazu sagen, ich bin hier schon gewesen, als ich 14, 15, keine Ahnung wie alt war. Und diese Soße ist damals so gewesen und die ist auch heute so. Das ist für mich, sagt man Nostalgie, kann man das sagen? Ja. den. Der ist ja wie gemalt. Wenn man jetzt so will, ne? ich habe es eben schon gesagt, Marcel kann das bestätigen. Nee. Vor 15 Jahren hat man den Döner hier gegessen und an und für sich ist es immer noch der gleiche Döner. Also gut, Fleisch hat sich jetzt einmal verändert, aber die Soßen sind gleich, Salat ist gleich, die Jungs sind gleich. Man muss einfach die Geschichte erzählen. Damals war es so, das man hierher die Brüder waren alle am Start. Haben mit den Frauen ein bisschen HAI gemacht, immer geflirtet. Die Frauen sind hier sehr gerne gekommen, ja, ja. ist einfach so. Ja. Aber hinten war die Seele, nämlich die Mama von den Jungs. Mhm. Und die hat die Rezepte, die sie hatte, mit Liebe uns auf den Teller gezaubert. Weil es ein Familienunternehmen war oder ist. Man mhm. hat die Liebe einfach ausgeschmeckt. Dann haben sie den Herrn Mann vor einigen Jahren verpachtet. Und als er verpachtet war, fand ich, war der Döner nicht mehr geil. Mhm. Bin ich hier auch nicht mehr hergekommen. Jetzt sind sie wieder da, der Pachtvertrag ist ausgelaufen und jetzt schmeckt man wieder die Liebe. Ja. Ach scheiße, ich habe mich aufgenommen Diggy. kannst du das noch einmal sagen? Der hat Bruder, so, so ein facebook also, also Marc, äh, ich kann das nur bestätigen und man muss dazu sagen, die Muddi, die macht immer noch die Sachen. So, die steht jetzt nicht mehr hier hinten, aber die macht von zu Hause und wenn da jemand hinten steht und ein, äh, keine Ahnung, Köfte zubereitet, dann ist das noch Muddis Rezept. Also wir sind alle gespannt, wie du das bewertest, ja. was du dazu sagst. Das sind ja verschiedene Kriterien, die wir beurteilen müssen. Sehr viele. Du musst auf mehreren Ebenen. So musst du dir vorstellen, wie du eine Uhr bewertest, du siehst sie aus einem anderen Blickwinkel als ich. Du siehst die Farbe. Du siehst siehst, äh, keine Ahnung, das Material, alles drum und dran. versucht die ein bisschen da rein zu versetzen in einen Döner-Kritiker. Ja, also es ist natürlich von der Aufmachung her sehr einladend mit dem Fleisch oben ja, um das heißt. drauf. Ne? Auch mhm. wie das hier geschnitten ist. Bei mir ist das Wichtigste ja. bei einem Döner ist immer, dass das Fleisch außen so also kross ist. Ne? Wir sehen mhm. auch hier so ein paar dunklere Stellen, also es ist halt nicht zu schnell abgeschnitten. Ist perfekt von der Bräule, ja, der Ja, ziemlich gut. Und wir haben auch hier das Toast, ist natürlich getoastet, und merkst du auch hier mhm. sehr On kross. Point. On point. Äh, dann muss man dann auch schauen, dass wir das Gemüse uns anschauen. Also Gerade jetzt hier so Gurke. Wenn das jetzt nicht frisch geschnitten wäre heute Morgen, mhm. dann wäre es halt nicht mehr so kross. Ne? Und okay. sie haben Mais. Da machst halt immer Mais drauf und Schafskäse, mhm. ne? Also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Mhm. Mhm. Mhm. Noch mal einen herzhaften Biss. Ich mag auch noch mal. Ich weiß, du kriegst viel in deinen Mund. Und was sagt der Jungs? Was hast du jetzt mit Joghurtsoße genommen? Joghurt, also Zartilli und Schabersoße. All die Oldschool -Scharblose. Ja, Also ich muss sagen, gerade das Fleisch man merkt, dass er gut damit gewartet hat. Mhm. Also nicht nur die erste Lage ist, groß, sondern auch was dahinter noch kommt. Mhm. Also er wird in deinem Döner-Rating nicht in den Top 3 sein. Aber es ist für unser Verhältnis in Buxturude, wo die Jungs das jetzt hier auch wieder machen und die Mama der die Rezepte ist ein grundsolider, sehr guter Döner, finde ich. Also so, er hat schon nicht, ist schon überdurchschnittlich gut. Er, er, er ist schon, aber er hat nicht dieses, was du ja auch immer sagst, was ich aus deinem Video kenne, dieses hm. ganz besondere Brot anders, Fleisch anders. Mhm. Es ist in allem, was einen guten Döner auszeichnet, also einen guten Standarddöner, machen die das äh, perfekt bis sehr gut einfach. Aber manchmal manchmal, manchmal, ja. manchmal mhm. sagt so, ich habe auch manchmal keine Lust auf so Extras. Manchmal möchte ich auch einfach nur das Gericht so haben, weißt du? Also, genau, richtig. Mhm. Wenn, du, wenn du auf der Suche nach diesem klassischen Döner bist, mhm. dann ist, bist du hier genau richtig wie du sagst die Basics genau die Basics genau Top Arbeit einfach. die machen das ja auch schon lange hm. so die kennen das Rezept und mir schmeckt das auch ja. jedes Mal wieder gut. Könntest du sagen, jetzt, du hast jetzt gerade keinen Döner, aber du weißt, wie er schmeckt. Und du ihn von 1 bis bewerten müsstest. Was würdest du ihm bewerten? Wenn ich dem Döner von den Dönern, die ich kenne, eine Bewertung geben müsste, dann würde ich dem Döner wahrscheinlich amazon Gutschein zu verschenken. Live vom Ilsebach hier, kleine Werbeunterbrechung. Um wirklich zu verschenken. Ich kann es immer wieder sagen, ihr habt keine Verpflichtung. Es ist wirklich for-free. Wer Geschenke mag, bleibt kurz dran und äh, hört sich an, was ich zu sagen habe. Clark ist am Start, das ist eine Versicherungs-App. So, die haben für euch ein Angebot. Ich sehe es immer so. Man, wer Versicherung hat, Versicherung haben möchte, der hat immer die Option, sich selber schlau zu machen. So, guckt nach, informiert sich, ist alles schön und gut und das kann man weiterhin alles machen und sollte man machen. So, mit Clark hat man dann extra einen Experten im Boot, der einen ein Angebot macht. Das heißt, ihr könnt bei Clark beispielsweise drei Versicherungen hochladen mit dem Code HOLLE45. Damit gibt es dann auch den Amazon-Gutschein. Drei Versicherungen hochladen, die gucken sich die an und machen euch ein Angebot für... Günstige Versicherung oder auch Versicherung einfach mit mehr Leistung. So, das Geile halt daran ist, ihr müsst dieses Angebot nicht annehmen. Ihr macht euch selber schlau, alles perfekt, alles wie vor. Und wenn ihr sagt, okay, geil, diese Versicherungen passen, ich spare Geld. Oder die Leistungen sind besser. Für das gleiche Geld nehmt ihr das an. Und ihr habt nichts zu verlieren, ihr seid zu nichts und kriegt diesen Gutschein umsonst. ich möchte euch nur zeigen: lade das hoch, wir haben das Angebot für euch und das war's. Und wenn ihr das nicht annimmt, habt ihr diesen Gutschein trotzdem. Mich würde freuen, wenn ihr dieses Angebot wahrnimmt. Das ist auch Support für mich. Ja, und jetzt geht's weiter im Video: 7 oder 8. Spielraum nach oben ist immer, egal wo. Aber wenn man eine 10 gibt, was soll denn noch mhm. besser werden? Ja. Ähm, aber so wie er jetzt ist, und das ist schon gut für buxi oder verhältnisse hier im Umkreis gibt's keinen besseren Döner, finde ich. Ja. dann nochmal, bevor ich meinen Urteil halt abnehme, Magst du das? Natürlich, es gibt immer auch bei uns, man hat solche ausgefallenen Sachen, solche Geschäfte. Aber ich finde, hm. das hier ist sehr, sehr, sehr, sehr gute handwerkliche Arbeit und finde ich super. Hm. Natürlich, vielleicht könnte man bei beim Schärfegrad was ändern, aber es nur persönlich. Ich würde auch sagen, ach, das ist eigentlich eine sehr gute Du hättest es noch schärfer lieber. Welche Schärfe? <lacht> ja, ja, schmeckt keine ja. Schärfe mehr. All also die scharfe Soße muss man dazu sagen, die heiß-scharfe Soße, aber sie ist nicht scharf. Ich kann mich auf gewisse Weise den Jungs anschließen. Ich habe halt noch ein bisschen Plus, weil diese Soße ist für mich Kindheit. Das versuche ich rauszunehmen. Mhm. Würde ich das mit rein bewerten, würde ich noch ein bisschen besser geben. Ich gebe eine 7,8. Weil ich eine ganz klare Linie habe zwischen Dönern, die dann wirklich anfangen, dann Fleisch selber zu machen oder irgendwie wirklich noch specialmäßiger zu werden. Aber es ist ein wirklich lecker, leckerer Döner aus ob es der Beste in Buksthude wird, das werden wir sehen. Denn wir fahren noch zum nächsten Döner. Hier kommt gerade eine Meldung zu hässlich zum Aufnehmen. Genau. <lacht> <lacht> <lacht> du filmst aber gerade mit Facecam, ne? Nee, ich nee, meine ja, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Schlechter Wasser <lacht> Ja, ja ne, ne, was 7,8, ne? Also wirklich ein guter Döner. Jeder, der in Buxude ist, diesen Döner muss man abgecheckt haben. Ist halt, für, ich, glaube, ich glaube, sind wir ganz fair, Holger, sind wir ganz fair. Wir versuchen neutral hier zu bewerten, aber mhm. es ist unsere Hotteca. Ja. Also nochmal, Ismet, sag doch mal bitte, was du eben gesagt hast, von Herzen. Das ist ein traditioneller Döner. Mhm. Also ich meine, dass hier nichts Spezielles ist, dass man sagen kann, wow, oh, das ist mit Gemüse, alles fein gemacht. Kleine Karte, jeden Tag dafür frisch. Mhm. Das ist so ein Konzept, dass so du die traditionelle Döner isst. Das ist das, was die Stadt hier so mag. Ihr macht das für Familie und das merkt man. Ja. Ihr arbeitet nicht für jemand anderen, sondern alle, die hier arbeiten, bis auf ein, zwei andere Leute, die halt. Wie wir arbeiten, machen wir ja, es Man hat schon immer gemerkt, da, war, dass ihr das macht, weil für Familie, damit es also eurer Familie gut geht. Und es geht nur eurer Familie gut, wenn ihr gutes Essen gebt. Wenn ihr scheiß Essen macht, geht es eurer Familie auch nicht gut. Und ihr habt einfach, habe ich vorhin schon gesagt, ihr habt einfach damals mit euren Brünen, mit deinen ganzen Brüdern. ihr habt auch die Frauen verrückt gemacht. Alter, ja, ist das ist so. Das ist schön. Ihr habt immer, so ja, <lacht> immer so viel. Nein, nein, nein, ist auch geworden, flirty als, als Politiker sowas. <lacht> kenne ich gar nicht. Ist eine alte Kabelle. Und wenn die Praktikantinnen da haben, dann waren die immer eins plus mit Sternchen. Und das stimmt sein. Hast du dich vergriffen an der Praktika als Politiker ja, jetzt, ganz also ehrlich? So, ich kann von nee. dir was dir? mit <lacht> dir So, Video zu Ende. Marc, erstmal dir vielen Dank fürs Dabeisein, für deine ja, Bewertung. Wirklich, du solltest Dönerbewerter werden. Lass die Uhren am besten <lacht> bei sein. Danke, Marcel, auch nochmal fürs Mitwirken. hast du? Ja, ja, kriegst du. Jetzt bin ich arm. Danke, ist mit dir auch nochmal, ne? Mach so jetzt. <lacht> da fehlt was. Da fehlt was, ja. So, denkt dran, Abo, Kommentar, Daumen oben und bis zum nächsten Mal. Bis euch. <lacht>